Liebe Freunde der Großen Kleinbahn Es ist mal wieder Mittwoch Ich wusste immer noch Das ist so ein bisschen der, der Grund weshalb bei, bei den Videos jetzt ein bisschen dünn war bei mir Ich hatte ich sitze übrigens in meinem Auto man hört es vielleicht von der Garage-Kulisse. Aber es ist draußen dunkel und deshalb, äh, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt das Originalbild hier einspiele. Das ist jetzt nach vorn gerichtet auf die Straße oder ob ich da irgendwas anderes irgendwelche Farben züge, keine Ahnung. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber zurück zum Thema. Ja, es gab so ein bisschen, naja, ein bisschen Sache, Gruppenzeit. Ich hatte eigentlich versprochen, dass es ein, nicht, es ein Video gibt vom Epoche 3-Treffen in 30 k Davor war ich auf der Messe in Leipzig, da hat es ja ein Video gegeben. Und ja, wie das eben so ist auf der Messe, habe ich mir dort schon scheinbar Corona gehört könnte ich nicht zum fremont treffen gehen, zum September 3. Ja, das Treffen hatte ja auch, also zumindest bei uns in der Gruppe, ein bisschen Diskussionen ausgelöst, Wobei ich da völlig verschiedene Ansichten dann, also als wir dann das November 2-Treffen hatten und ich dann mal nachgefragt habe. Also es gab Leute, denen waren einfach zu viele Menschen da. Also oft zu so viele Unangemeldete als Besucher. Weshalb es eben die Idee gab, beim Woche 2-Treffen die Besucher einzuschränken. Weshalb ich dann hier so ein Mittwochsvideo gemacht habe und gebeten habe, äh, bitte kommt nicht vorbei, zumindest nicht unangemeldet. Ich hatte dann zwei Slots für Leute, die doch kommen durften. Das waren quasi die, die sich ja am, am kleinsten angemeldet hatten. Ja, Diskussion ist noch, die ist noch nicht beendet. Es gab dann durchaus Stimmen, die sagen: Nö, das war doch prima, das war doch toll. Also, die das Empfinden gar nicht hatten und überhaupt nicht verstehen konnten, wie man da auf solche Ideen kommt. Also, da ist halt jeder ein bisschen anders. Ja, also Diskussion, die Diskussion geht noch weiter. Ich würde dann beim nächsten Treffen mal Bescheid sagen, wie es aussieht. Aber es wird letztendlich so sein, dass man sich bald zeitig genug anmeldet. Und das natürlich dann auch Leute ja, vielleicht ein bisschen bevorzugt werden. Interesse haben und sich das anschauen wollen, für sich rausfinden wollen, ob das was für sie ist. Das ist dann natürlich auch besonders günstig, wenn man dann eben nicht am Samstag kommt, sondern, also damit alle kommen, ja, sondern schon am Donnerstag zum Aufbauen. Das ist auch für einen selber vielleicht das günstigste, Einfach weil das der Tag ist, wo man dann so die ganzen Fehler, die alle anderen schon gemacht haben, dann zu Gesicht bekommt. Und so natürlich die eigenen Fehler vermeiden können. Also das ist ja, soviel erstmal zu dem treffen. Es ähm, gab also Pause. ich habe jetzt äh, mehrere Projekte gleichzeitig. Ich war auf einer Modellbahn-Astelle in Gera. Das habe ich noch nicht geschnitten. Das habe ich noch nicht mal angefangen, weil es erstmal Fremontreffen war und auch die Ausstellung in Leipzig war, wo ich so ein bisschen ein bisschen besonderes Anliegen hatte, was da eine bestimmte Anlage betraf, wo übrigens mir ein Foto geschickt wurde von jemand, der da relativ später dort war, also irgendwie am 16 oder 17, also kurz bevor die Ausstellung schon hat, und da hängt dort ein Zettel dran an der Anlage, dass sie nun doch verkauft wird und zwar an den Modellbahnpark oder nee, an den Eisenbahnpark, Modellbaupark Auenheim. Das ist auch im Süden von Leipzig. Das ist auch nicht so weit weg von 30 km wo man unseren ist. Also Einzelheiten weiß ich natürlich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die ganzen Fahrzeuge mitverkauft werden. Weil wenn die nur die Anlage kaufen, dann wird das wahrscheinlich dann auch irgendwie umgestellt FDR-Betrieb. Also irgendwie über 3 Ja, das werden diejenigen, die jetzt. Epoche bevorzugen, die werden das toll finden. Aber es ist nun mal ein Epoche 2 Ansage, eine der wenigen. Und da wäre es also für mich schade, wenn sie Epoche wechselt. Na ja, naja, dann habe ich jetzt ähm, zwei Videos geschnitten, erstmal für das Freiburg treffen, also Epoche 2 Freiburg treffen in 30 km. Ja, muss ich mal schauen. Also, die müssten jetzt, wenn das Video jetzt hier läuft, müssten ja alle bitte schon gelaufen sein. Ich werde mich jetzt hier die Nächsten da hinsetzen und den ganzen schneiden. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es, wie viele Teile ich das verteile. Es kann sein, dass es noch zwei kürzere Videos gibt. Einmal gibt es ein, ein, äh, naja, ein Bergwerk, soll das mal werden, da war die Gleisanlage fertig. Äh, das ist aber ein ganz besonderes Gleis das ist eigentlich mein eigenes Video wert. Das wird aber dann nicht so lang. Und dann ähm, hat mir ein naja, bei YouTube sehr bekannter Modellbahner quasi in das Handy gesprochen und hat einen Lok erklärt. Und da weiß ich noch nicht, das wäre ich wahrscheinlich über das so eigenes Video. Machen. Das ist eine kleine Überraschung, wer das dann ist. Ne? Also viele, die jetzt meinen Kanal kennen, oder fast alle sollten den auch kennen. Schauen wir mal. Ja, das ist das, was uns jetzt die nächste Zeit erwartet. Es gibt doch so diverse Projekte, also ich hatte ja mal angefangen mit dem Jahrbuch der Erfindung, da ist auch schon, also zumindest sind die Mädchen schon im Video drin, ich muss den einzelnen Bilder bloß mal noch recherchieren, dass ich da keinen Unsinn erzähle. Also auch da gibt es einen zweiten Teil, ich kann nur nicht sagen wann. Also es kann sein, dass ich jetzt über Weihnachten neuer jetzt dazu komme, das auch noch zu schneiden. Müssen wir doch mal sehen. Naja, und dann gibt es ja immer noch diese Betriebs, äh, Betriebsvideos, ne? also Modellbahnbetrieb Wo ich aber, muss ich sagen, ich habe da auch schon angefangen. Also ich habe da auch schon Bilder zusammengestellt. Aber das hat im Moment noch nicht an den Fuß, also da, muss, da brauchst du noch so ein bisschen Treppen. Da hat mir so ein bisschen die Zeit gefehlt, mich da ja, intensiver damit zu befassen. Also, man braucht da ja auch ein bisschen Luft. Ne? Es kann sein, dass ich die jetzt habe zwischen Weihnachten und Neujahr. Achso, dann verreise ich noch. Ähm, da hoffe ich, dass ich da auch ein bisschen Eisenbahn auf der Reise ist noch geheim, wo es hingeht und auch wann. Ähm, dass ich auf der Reise auch noch so ein bisschen was Eisenbahntechnisches einfange. Dann, es wird dann im preußische Staatsbahn gehen, das ist klassifikantisch schon vorhanden. Aber schauen wir mal. Also das wird auch bestimmt noch ein Video, wenn ich wirklich dazu komme, äh, da wirklich genug Aufnahmen zu machen. Ja. So viel erstmal dazu. Ja, achso, ja, eine ganz wichtige Sache hätte ich beinahe vergessen. Ähm, es ist mal, sind mal wieder 100 äh, Abonnenten dazugekommen, also wenn ich so das letzte Mal geguckt habe, waren es 1600 und ein paar. Ja, möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr so fleißig abonniert habt, dies es noch nicht getan haben und hier in solche Videos reinstolpern wie dieses. Ähm ja, also man kann das ändern, ne? also man kann damit so... Schaltflächen, da klickt man oder tippt man da mal drauf, je nachdem mit was für Gerät man hier bei YouTube unterwegs ist. Da gibt es noch so eine Glocke, ja, wenn man dann auswählen kann, ob man, wirklich alles sehen will, was der Betreffende da vom Stapel lässt oder bis ab und zu Ja, Wäre schön, ne? Also natürlich nur, wenn euch das interessiert, was ich hier so mache. Ich habe zwar ja auch eine Zeit lang so ein bisschen den Standpunkt vertreten. Also alle Modellbahn-Youtuber gibt es ja reichlich. Ähm, abonnieren sich alle gegenseitig, um die anderen zu unterstützen. Äh, da ich, bin ich auch kritisiert worden. Aber ich bin eben der Meinung, die ersten 100 Abonnenten sind die schwierigsten. Es gibt ja mehr als 100 modellmann youtuber es werden mehrere hundert sein. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf den Weg jetzt 200 Abonnenten kriege, dann habe ich einfach einen Start. Und naja, dann werden die Videos auch gesehen. Also das Entscheidende sind eigentlich die Zugriffe. Ne? Also umso mehr gesehen wird, umso mehr wird es vorgeschlagen mehr vorgeschlagen wird, umso mehr sehen es dann wieder, umso mehr sehen, umso mehr Abonnenten hat man und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es doch schön, wenn man jetzt anfängt und was weiß ich, es gibt ja auch die Formate, es gibt ja jetzt zum Beispiel zwei Rheinländer stellen vor, die sich jetzt ganz bewusst Leute raussuchen, die irgendwas Tolles machen, die auch so vom Typ her jetzt, äh, naja, was hermachen. machen, ne? das sind dann Leute, die haben dann, weiß ich nicht, 100 Abonnenten und nachdem sie vorgestellt wurden, haben sie 300, 400, 500. Ja, das ist doch eine tolle Sache. So, ich habe, äh, weiß ich mit 1600, ich glaube, da lohnt sich das noch nicht, wenn ich hier großartige Kanäle vorstelle, weil die haben alle beide, weiß ich, weiß ich nicht, Fall deutlich über 2000, glaube ich auch über 3.000, wenn ich gerade mal 5.000 habe. Also da hat man viel mehr Reichweite, um dann sowas zu machen. Zumal es ja noch alle Bäder. Man muss das ja, gut, haben noch viele, haben alle Bäder, Kanäle abonniert, aus sich auch nicht alle. Also es wird sich jetzt nicht verdoppeln, dass sie dann zusammen hier 10.000 haben oder so, aber es so wird dann ein oder anderen Tasten und kommt da noch zusammen. Ja, das ist, wenn ich auch irgendwann mal so viele Abonnenten habe, dann mache ich das auch. Dann stelle ich auch andere Modellbahn-YouTuber vor. Das ist auch ein Format, wo ich auch dran rumdenke, auch schon seit mindestens zwei Jahren, dass ich jetzt nicht, dass ich also Leute besuche, die dann nicht jetzt unbedingt den, also den noch, sondern vor allem die Anlage vorstelle. Ja, vorzugsweise natürlich Leute, die keinen eigenen e YouTube-Kanal haben. Ja, dass man da mal. Also, das ist so, ein, was mir noch so vorschwebt. Allerdings ist das natürlich auch technisch ein bisschen aufwendig, weil man kann natürlich nicht in jeder Wohnung, also, wenn ich so sehe, wenn manche so ihre Anlage filmen in irgendeiner völligen Finsternis und man dann erstmal irgendwelche Lampen aufbauen muss, die man eigentlich gar nicht hat. Also, also ich hätte schon, aber das sind keine richtigen Fotolampen, das sind irgendwelche so, so LED-Bauleuchten. Weiß ich nicht, also wenn, wenn man die durch die Gegend schlappt, dann warten man erstmal eine Stunde lang auf. Das zweite Problem ist der Ton. Also ich filme ja immer mit dem also, wenn da jemand ein bisschen weiter weg ist und da in das Handy reinspricht, also weiß ich nicht, ob das so. Äh, deshalb, ich habe einen, äh, einen Bekannten, mit dem ich das ausprobieren will, aber der will eben erstmal seine Anlage fertig bauen. Also, sich ist die fertig, da ist hier und da, und dort fehlt man zentimeterweise ein Stück Landschaft. Also das würde jetzt niemanden stören, aber er will es eben erst fertig bauen. Und da, da der auch im Fremow ist, zusätzlich noch die Heimanlage hat und natürlich auch für den Fremow-Haufen zu tun hat, ist natürlich die Frage, wann er eben die Heimanlage mal fertig macht. Das kann noch dauern. Und somit schiebt sich dieses Projekt natürlich immer weiter noch dann noch einen Kollegen in Dresden, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne. Der ist nicht im Da Habe ich jetzt zwar auch lange keinen Kontakt gehabt, aber da hatten wir uns eigentlich auch schon erst gemacht, dass wir da mal dass ich aber da kam dann Corona dazwischen. Was jetzt eigentlich vorbei ist, aber es ist eben auch wieder die Frage mit nicht zu Also ich, gerade wenn ich da jetzt nach Dresden fahre, dann bin ich da den ganzen Tag unterwegs und könnte ich da, äh, kann da nette Besucher machen, aber ob ich da wirklich bestimmt filmen, komme, weiß ich nicht. Ja, ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Ja. na gut, also ich glaube, ich habe euch jetzt lange noch zugelabert. Ähm, wenn das Video online geht, ist es schon Weihnachten schon vorbei. Das heißt also, ich helfe nichts mehr, euch schöne Feiertage zu wünschen. Ihr habt dann sozusagen euren Weihnachtsbraten schon überlebt. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Rutsch, also einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr. Erstmal Gesundheit in neun Jahren, das ist immer das Wichtigste, und die Gesundheit macht ohne Modellbahn keinen Spaß. Ähm, die Leute, die in dieser Frage ihre Problemchen haben, dann wünsche ich eine gute Genesung. Und ansonsten ja, viele schöne Modellbahnerlebnisse. Vielleicht das eine oder andere mit meinen Videos. Oder was weiß ich, vielleicht läuft man sich mal auf, über den Weg, auf einer Ausstellung oder was auch immer. Ja, so weit, so gut. Wir sind am Ende meines Gelabers angekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.